Yo, Leute, und willkommen zu einem neuen Viola-Video. In der letzten Folge hat Just unsere Violine zerstört. Wie es heute aber weitergehen wird, das werdet ihr gleich erfahren. Wie immer wurde alles auf twitch.tv/slash aufgenommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr dort ein Follow lassen. Der Link ist in der Beschreibung. Und ein Abo würde ich mich auch freuen, aber ich fange mit dem Video an. Ich heiße swagmach und ich habe immer noch kein Intro. Ah! Where am I? Henry's, Nico, anyone? Wait, oh no! Oh no, no, no, no, no, no! Why did this have to happen? I'm sorry, mom, dad. Where are you? I. I just want to see you again! <laughs> girl, I found you, Siren. I need you to. Oh, there, there. Would you like to talk? He said, "No." Don't you, don't you hate me? Your son threw does He hates me for something I haven't even done, and he. He broke your violin. It was the last thing my mom gave to me. And now it's... <laughs> it's... That's good. That's good. Just let it out. It's just... So hard without her. I know. I wish I could make things easier for you, but that's not possible broken race can always count its route, and those who passed they will never come back, even though it hurts. What should I do, all you can do is keep moving, and slowly take the steps to go where you want to be, and know she would have been proud to see you and reach it. As long as you can remember her, she will live. On, uh, she will live on inside of your heart. Heh. My dad said said something like that too. And your father is a very wise man. As for your violin, <laughs> you you can do that. I'm, I'm oh my god! I'm afraid it's only temporary. Someday it will break again. What do I do then? You get your own when you're ready for it. I I don't think I can play without this violin. I wouldn't know how. You know, music doesn't come uh, doesn't come from any particular a particular an instrument. It comes from uh, it comes from the heart. Wer ist Seppi von Sarain? Das bin ich. Ich... Ich will meine Freunde sehen. Ich habe ihn in den separen Sells in der Dungeon. Dann ist es für uns, um sie zu retten zu retten. Zeit für eine Prison Break. Eat away, violent girl. <laughs> so jetzt ist hier der Kumpel auf unserer Seite. Und wir haben einen Heilzauber gelernt. jetzt erstmal die dinger oben um. an das ist kein heißhaus sondern das boostet quasi alle also unsere stats hoch was lohnt sich nicht ähm, eine attacke zu benutzen Wir machen einfach normale attacken Wir machen viel mehr damage als unsere ding auf zwei das hat der einen blitzangriff und ähm, ein heißhauber gegen blitz anfällig sind Nicht anfällig, aber sind neutral zu blitz. Okay, gut zu wissen. Wie macht seinen so normal Angriff? Oh, sein so normal Angriff ist auch stark. Alte Seren hat Power. ey. <lacht> oh, hier oben ist ein Truhe. 5 Health Potions, da sind wir hochgelaufen, ich glaub's nicht Das meine Freundin nennt ich einen Scam Oh mein Gott, hab ich da wieder rauf Ups. Hier oben ist so ein Geistertyp, was ist hier? Oh mein Gott, hier ist das Skelett It's, it's you Yeah, yeah, I have, uh, I I have a name, remember? Tori Mellow. <clears throat> Thanks for passing me by earlier. Dear, really appreciate it. I apologize, I didn't you did not see very alive <laughs> points taken. How you even get here? Just have left left my remains uh, here after locking you up. Lucky with uh, lucky me with all of my parts. Can put them back together. Got it right, Had me my trombone Hey <laughs> did you get it? What? Trombone? I <laughs> just played a dang song Put <laughs> man then, better way If then we can go to level, so Ah, back in One Piece. You have no idea how good this feels. I've always been in One Piece. Mr. Skeleton, uh, we are going to need your assistance. My friends are locked up in the dungeon somewhere. Can you help us? I saw the demon carrying a set of keys, but he didn't have them with him when he left. So they gotta be somewhere in the dungeon. Maybe in one of the sheds. I'm with you kid. Let's go get your friends. Let's return here once we've got everyone. I know a way out of this dungeon. Let's go there. Let Kumpel kommit. Oops. Oops. Life potions. Ganz kurz was hier unten ist. up here. Is Nein, but he is not complete Henry, Nico! Why? Thank the patrons. You're okay. Uh, this should thank Siren. Yeah, you should thank Siren first. Good to see you again. Wow, you came back. Oh, sorry, must go. We're not here for long. We'll find the keys and get you two out. Bist du Nico Smith, like a red cat? I told you I wasn't crying. Nobody mentioned that. Oh, I'll be back. Hier sind also Freunde von uns. Was hier oben ist. Ups. Oh mein Gott. Das war jetzt nicht der Plan, aber. passiert? Wow, nur ein Einzelnen. Komm einfach oben. Wahrscheinlich sind es hier nur so einzelne Gegner, weil... Vielleicht sein können, dass wir auf einem anderen Weg hier hinkommen. Ähm, warte mal, ich wollte eigentlich woanders lang gehen. Ich wollte zuerst nach oben gehen. Hier kommt man wieder hoch, aber sollte eigentlich kein Problem sein mit Jumps yep wieder unten hin komm mit den Kämpfer kurz und zwei ich nur diesmal aber wir machen trotzdem einfach normale Attacken aber wir können mal gucken was hat der Skelett für Fähigkeiten äh, nur ein, ein CP Spell aber wir haben kein CP mit ihm das war bis wir 50, ich nenne einfach mal Wage haben und das ist die ganze Zeit Crescendo, warum was sie nennen? Crescendo ist so ein nerviges Wort. Wir wollen hier aber mal kurz runter. Wie alt bist du? Ich bin... Oh, ich bin 327 Jahre alt. Das hat mich offiziell macht mich der älteste Mann der Gruppe. Well, congratulations! Wie alt bist du denn, genau? Ich bin... Let me think. Tanulet something 800 hey, something I forgot, cut me some slack Ich habe vergessen wie alt er ist Von in Truhe. Jawohl Es ist definitiv gelohnt hier den Blobby zu benutzen ich Weiß aber auch nicht wogegen diese Dinger schwach sind Ob die überhaupt eine Schwäche haben vielleicht denken sie sich auch keine Schwäche zeigen was hier schönes ist oh hier ist der, der Schlüssel direkt, holy shit okay, was hier oben wir werden die anderen später, ah hier oben ist auch welche, wir holen die wenn mit dem wir geredet haben, als letztes ab, weil die sind direkt unter der Stelle, wo man sich so teleportieren kann, von der man sich so teleportieren kann. Also wir müssen jetzt nicht extra dahin laufen. Ich weiß ja schon ungefähr, wo die ganzen Leute sind. ich Dachte aber eigentlich, dass sie weiter oben sind. Aber nee, ich dachte, jetzt eine Tour, aber die Tour ist auch da oben. Weil das ist hier. Oh wow, your feathers are really soft, silly bird. <lacht> Thank you for rescuing us. I, uh, it was getting. civil. you promised not to tell. Hmm. I guess I have I'll have to uphold that this time around. Uh, you two ready to get out of this place? Extremely ready. Let jam. Okay. Let's jam. Good. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist in den Raum. Nein, ist nichts. Da oben ist wieder irgendwas, was von so einem starken Würfel hinbewacht wird. Schauen wir, was das ist. Bringt's auf Fury. Oh, der hat echt fucking viel HP. Hat meinen normalen Angriff nicht den Zauber. Das ist effektiv. Oder ineffektiv. Keins von beiden, was macht so viel Schaden, was gut ist. Ich glaube, dass diese schwarzen Dinge einfach gegen nichts ähm, Verteidigung hat, aber auch nichts gegen nichts ähm, Dings hat. Hey, ist das? Also sie sind gegen kein Element gut, aber auch gegen kein Element schwach. Sie sind einfach neutral gegen alles. Könnte ich mir vorstellen. 2500 XP, einfach für einen so einen scheiß Block. <lacht> Und hier sind noch 500 Gold. Nice, hier ist die Truhe. Ah, nicht die Truhe, sondern eine Truhe. Und nur ein paar Status-Potions. Nichts, was ich jetzt wichtig nennen würde. schon unser Aurelertag rausholen Der Dick XP geben ne? wir. ich ne Ja, holy shit das ist sehr, sehr viel. Gewesen. Das war auch eine große Gruppe, ne? an Gegner. ich ne. ich ein war auch das Käfig. Ah, ist okay, dann können wir ihn doch gleich befreien. Bye. Henrys Nico. I'm so glad you're okay. I totally, totally wasn't worried at all. Thanks. I should be thanking you. Bye. Are you crying? Just a little. Alright, let's get out of this place. Jetzt müssen noch unsere anderen Kumpels finden. Er ist hier und wie immer leer. Oops. Explain to me um, how you've kept yourself alive. Easy enough I use uh, uh, the use of uh, finality. You've manipulated time, not exactly the music extended my lifespan. Ich muss es fast jeden Tag spielen und mein Körper gut spielen. Zumindest bin ich nicht mehr von Oh. Was ein Brach. was? Da war der da. Wieder eine schöne dicke Truppe. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder fünf Kämpfer, was sehr gut ist. Unsere neuen Freunde sind hier schön am Level up. An Ableveln besser gesagt. Ups. Okay, von hier bin ich gekommen. Aber ich glaube, ich muss zurück. Ups. Nein, ich will hier nicht hoch. Mein Gott! Dankeschön, das Spiel. Ach, doch, ich weiß, wo ich lang muss. Ups. Dann müssen wir auf die link rechte Seite. Und vor allem den Gegner reingeflogen. Ach, die Schicker. Gegen die nächste -E ist weil ich level ab und Birdo auch sehr schön mein Gott ich hab den letzten Wall schon verkackt was eine Truhe okay. Wir wollen natürlich hier kämpfen, wir müssen stark, äh, groß und stark werden Holy Shit, ich möchte jetzt was austesten ich mach Guard, ich mach Guard Ich will wissen ob die alle One-Shotten können mit ihrem Blow Beat Kann mit ihrem Blow Beat Weil die sind alle schwach gegen Blow Beat Also ja, ich kann tatsächlich alle One-Shotten So also kann man zum Beispiel Mana sparen, wenn man sowas weiß Sehr nice Oder vielleicht ihr ein bisschen Speed geben, damit sie als erstes kommt Oh, das ist eine Wow, als ob man da nicht einfach automatisch reinfliegt. glaube, man hier ein bisschen, ein bisschen näher dran komme. Big Gem, pretty in pink. Okay. Hier schon? Nein. There's something on my face? Not yet, yet. I'll be straightforward. I don't trust you. You adopted that pers person. person would try to beat the crap out of us. That's fair. But not related to the to the facing. My fist could be on your face at some point. <laughs> ah now it makes sense. <laughs> wow. Someone is a net. Yes. The fuck? Oh nine. Ähm, hier ein Problem. Äh, dann, wie geht das. Wir haben erfolgreich in den Boden reingeklippt. Wir <lacht> kannst zum Glück das Lied hier stehen. Dann kommen wir quasi wieder zum Checkpoint im Dungeon zurück hoffe ich es klappt <lacht> oh mein Gott das hätte echt eklig enden können ups EAT In werden portions. Glück kann man das Lied auf jeden Fall an dieser Stelle, das wäre echt scheiße, wenn ich da jetzt äh, ganz hier quasi, äh, den ganzen progress resetten müsste Und wir haben da eben den einen Block übersprungen Ah, ich hatte eigentlich keine Lust, ihn zu bekämpfen Ich <lacht> war nicht motiviert, ihn zu verprügeln aber wir sind eh schon ziemlich overlevelt. Oh nein, ich wollte da eine Attacke machen, was mache ich denn da? Wir leben die zwei in der vorderen Reihe wahrscheinlich. Ja. Yep. Hier zwei starke auto dabei noch. Ähm, was habe ich hier jetzt lang? Ja genau, hier waren wir eben. Ah ne, hier waren wir schon. Den haben wir schon verprüft müssen wir nicht nochmal. Und hier unten war dann dieses Trampolin, was uns gerade gegen hat irgendwo. Genau auf der linken Seite. Ach komm und hier ist unser letzter Freund. Ja, das ist wieder ein One-Shot. Unsere also das zauberen zivil ein Level-Up. Sunshine uh, Sorry to make you wait I need to say sorry for thanks for rescuing me Then should go to Siren He busted me out But well, it wasn't quite so spectacular Wahaha a rescue is a rescue Let's get the rest and get out of here Agreed Waren das nicht alle? Fehlt noch jemand? Ach, das waren alle Oh mein Gott, ich kann es nicht aussehen, ich brauche das Menü. Das ist einfach. Ich will es aber schon fast merken. <lacht> genau, let's try easy and yo Tiger, na was geht? Alles gut bei dir? <lacht> Es war mir eine Seltenheit, ich, dass ich das für das 2 hinkriege. So, ich will eigentlich nicht kämpfen. Ach scheiße. Bei den hätten wir mit dem Dreier sprung überspringen können. Und wir flüchten vielleicht. Hm. Okay, wir kämpfen einfach whatever. bin zu blöd. <lacht> Littert Rings. aufgefallen auch gefallen, dass Mellow gar keine Mana haben kann. Das heißt, er wird niemals Magie anwenden können, nur diese Spezialattacken. Was reicht sogar schon mit den zwei Angriffen, das zu töten. Los, fight um, meine Freunde. jawohl die Mobs. <lacht> ich hab hier einfach runter und sind wir schon da, wo wir hin wollen. Ich ja, hab genau hier will ich hin. Ja, soweit bisschen müde, aber ansonsten. Na, freut mich, dass bei dir alles gut ist. Ich bin auch schon ein klein wenig müde. Aber jetzt gleich kommt ja Manus rennen, ne? Wie spät haben wir es? Ist schon halb zehn. Ich hab schon richtig Bock auf das Race von Manus. Gibt sie, das wird ein Highlight. <lacht> Everyone, before we head out, there's something I must explain. Saren, you don't. I do have to explain. Justice, uh, oh, ich kann das Wort nie aussprechen, Mann. Justice, das war schon ganz okay aufgesprochen. The one who imprisoned me, uh, imprisoned you here. He's my adopted son. Also sprach uns jetzt. lot to take in. Demons like Justice are hybrids, half monster, half human. For that he was always gone. I found him in the in the woods as a young boy. He had so much anger, and anger inside him, I thought I could fix that, you were mistaken, indeed, I tried my best to, uh, to instill the value of life to him, but he pushed it to extremes and this is a new form from, of his, he has completely lost control, poor guy, we'll do something about that, no, he tried to kill us, we're not helping him. This Viola. I know there's kindness inside him. Even with all his anger. He is my son. Sorry friends. We're gonna help him aren't we? Oh boy. That's the sunshine I know. Hold on. We came here to gain information remember? We need to know more about the machine inside the uh, inside Squirrel Peaks. Peaks. Machine? You mean the Nine Spire? Nine Spire? You know of it? Of course I do, I was there when it was first used. Of course, you were still alive back then. Hey, I'm still alive now. <laughs> the Nine Spire collects musical energy to deal with outside forces. Nine, nine warriors aligned with the Nine Elements, playing nine songs. Our songs gave hysteria our alternate. Uh, Our oh, alternate, oh my god, alternate dimension heroine, the ability to fly to the black hole. The crossover close it behind her and put uh, an end to the monster invasion. And that's how this terror went back to her dimension. So, sending Viola back home will also stop the monsters. Hey, both of you got it. 10 points. Hmm, sounds simple enough. Ready to play the role of hearing after everybody. I guess this will do. Thank you, Mr. Skeleton. It's mellow. With that, uh, with that out of the way, move a little closer, everyone. I just quite a song we need to play to get out of here. Listen well uh, and take joy in the caperito of of the woods. Ah, das ist das, Lied, was wir brauchen, um die Wegen Quest von äh, Nico zu erfüllen, um seine Eltern zu besuchen, brauchten wir das Lied. Und ich habe nicht gesehen, welche Tasten wir später drücken müssen. Okay, jetzt habe ich gar nichts gesehen. Ich muss mich konzentrieren. Ich hasse Lieder. Das war die falsche Taste. Jawohl, Leute. Es geht schneller als erwartet. Das Lied gefällt mir. Das ist geil. Gute Musik.